Also wir sind in Lübeck, in den Schuppen 6 und es findet diese lübsche Wiener heute statt. Ich bin Valérie Gieve, Hobbykünstlerin und stelle jetzt das dritte Mal hier aus. Also, ich stelle Bilder aus und ganz viele Karten für Weihnachten, Geburtstagskarten, maritim oder blumig. Alles angemalt. Es gibt Bilder, es gibt Karten, Messer habe ich gesehen, Seifen und äh, Hüte habe ich auch entdeckt. C'est pas direct, c'est C'est des dégâts